Ein goldenes Valentinsgeschenk Pi-Liebeserklärung im Schnee Am Valentinstag lädt Quentin seine Freundin in ein schickes Lokal ein. Auf dem Heimweg müssen beide dringend aufs Klo und er präsentiert einen romantisch gepinkelten Liebesbeweis in sternklarer Nacht. Dieser reizt Hannas volle Blase bis über jegliche Grenzen hinaus.